Herzlich Willkommen, mein Name ist Günter Strobel. ich bin der Kontexter. In dieser Folge geht es um das Thema Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. Was ist Eigenwohl? Was Eigenwohl ist, definiert der eine Mensch für sich selbst. Das kann ein Gefühl, eine Empfindung, eine Beschreibung oder ein Bild sein. Was ist das Gemeinwohl? Das Gemeinwohl ist das Wohl aller Anderen, das kann man sich ein Stück weit wie Zwiebelschalen um dich herum vorstellen. Das Gemeinwohl kann das Wohl der Menschen in deiner Umgebung sein, deiner Familie, das Wohl deiner Freunde. Es kann das Wohl deines Nachbarn sein und es kann das Wohl der Menschen sein, denen du auf dem Weg von A nach B begegnest. Es ist vielleicht das Wohl der Menschen, die an deinem Ort leben, auf diesem Kontinent, oder es ist das Wohl der Menschen, die zukünftig oder jetzt auf diesem Planeten leben. Wofür braucht man das jetzt? Beim Kontexten geht es ja stets ums Handeln. Und damit ich in eine bestimmte Richtung handeln kann, brauche ich zwei Punkte. Den Ausgangspunkt und die Richtung, in die ich handeln möchte. Der Ausgangspunkt, das ist wie bei einer Routenplanung, ist meine aktuelle Position. Die zu kennen und darüber Bescheid zu wissen, ist günstig dafür, wohin es gehen soll. Und die Richtung, in die es gehen soll, ist beim Kontexten eindeutig benannt. Die Richtung lautet Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. Also, wenn allen Beteiligten die Richtung klar ist, in die es gehen soll, dann können Menschen sehr effektiv und effizient miteinander kooperieren. Damit das gut unterstützt wird, dieses gemeinsame Handeln, dazu dienen die Kontexten-Werkzeuge. Vielleicht ist dein Interesse am Kontexten jetzt gestiegen und du möchtest selbst Erfahrungen damit.